Es gibt unreife Paare, die nicht wissen, wie sie eine gute Beziehung führen können. Sie bestehen aus zwei Gruppen. Die eine ist unreif und glaubt, reif zu sein. Und die andere ist sich bewusst, dass jedes Paar sich in der Kommunikation miteinander verheddern kann. Die erste Gruppe geht nicht zur Paartherapie oder wird nicht davon profitieren. In dieser Gruppe sind beide Partner davon überzeugt, dass ihr Gefühl Ihr Partner sei an der unglücklichen Beziehung schuld, auch den objektiven Tatsachen entspricht. Die zweite Gruppe hat zwar auch das Gefühl, es ist der Partner, der sich falsch verhält, aber sie wissen, dass dieses Gefühl nicht nur täuschen kann, sondern es auch wahrscheinlich tut. Diese Gruppe wird in einer Paartherapie mit mehr Erfolg mitarbeiten. Vielleicht sollte man die zweite Gruppe gar nicht unreif nennen. Ja, ich, ich habe einen Bias. Ich vermute, dass ich in meiner Praxis wahrscheinlich mehr gute Beziehungen sehe, die sich für ihre Liebe einsetzen wollen, als es sie in der allgemeinen Bevölkerung gibt.